Hallo, wir sind das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg, ein Teil von Changing Cities. Gemeinsam mit vielen anderen setzen Sätzen wir uns für sicheres Radfahren in unserem Bezirk ein. Deshalb kämpfen wir seit Jahren auch für sichere Radwege auf dem Tempelhofer Damm. Mit einem erfolgreichen Einwohnerantrag 2017 und beharrlichen Nachbohren in Politik und Verwaltung, mit regelmäßigen Demonstrationen. 2020 ist zwar viel passiert am Tempelhofer Damm, aber ist alles wie eh und je gefährlich, laut und dreckig. Seit dem BVV-Beschluss zum Umbau sind 40 Monate inzwischen vergangen. Das sind fast dreieinhalb Jahre. 2021 muss sich das ändern. Der Tempelhofer Damm muss einen Radweg bekommen und zwar spätestens bis zur Wahl im September. Durch unseren Druck hat der Bezirk inzwischen detaillierte Planung erstellen lassen. Aber immer wieder gibt es Verzögerungen. Statt im September hat der Bezirk die Bauplanungsunterlagen Fragen erst kurz vor Jahresende an die Senatsverwaltung übergeben. Dort müssen die Planungen jetzt geprüft werden. Das dürfte bis März dauern. Es ist zu befürchten, dass der Baustart im April nicht mehr zu schaffen ist. Denn für die nötige Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistung ist die Zeit sehr, sehr knapp. Wir fordern den Bezirk und den Senat, also Frau Heiß und Frau Günther, auf, die weiteren Vorbereitungen zu beschleunigen. Bis zur Wahl am 26. September muss sicheres Radfahren auf dem Tempelhofer Damm möglich sein. Liebe Fahrradfreundinnen und liebe Fahrradfreunde, gemeinsam mit euch haben wir seit vielen Jahren hier Druck gemacht. Für diese Unterstützung bedanken wir uns bei euch. Jetzt muss der Tempelhofer Damm endlich in trockene Tücher gebracht werden. Dazu brauchen wir euch. Spätestens ab dem Frühjahr sind wir wieder auf der Straße. Haltet euch bereit. Bis dahin gilt, folgt uns auf Twitter oder Facebook. Nehmt an unseren Treffen teil. Wir sehen uns. Euer Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg.